Und herzlich willkommen zu PoetryCon, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 3 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Megaherz. Megaherz ist aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, hallo nochmal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass euch diese neue.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 Eine meiner großen Leidenschaften ist ja die Technik. Ich bezeichne mich da selber gerne als Nerd, aber nicht im abwertenden Sinne. Und weil das so ist, habe ich folgendes Gedicht geschrieben. Megaherz Ich liebe es zu automatisieren. Tasten gehören nicht nur an ein Klavier. Wenn Dinge elektronisch funktionieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mich dafür interessiere. Ist wie irgendwo ein Display verbaut, ist auch mein Interesse geweckt. Wenn es dann auch noch technisch nüchtern ausschaut, wird es sicher von mir abgecheckt. Darf man ein Display dann auch noch betatschen, wird das gleich von mir ausgiebig genutzt. Will ein Gerät gern noch mit mir quatschen, bleibt das von mir nicht ungenutzt. Am liebsten mag ich es kabellos, egal ob WLAN oder blauer Zahn. Unsichtbare Datenströme sind famos und passen genau in meinen Kram. Man kann mit etwas kommunizieren, wie es geht, YouTube erklärt's. In all der Technik könnte ich mich glatt verlieren, mein Puls, der schlägt in Megahertz. gibt mir ein ganz besonderes Gefühl, eine neue technische Spielerei auszupacken, aufzubauen und zu erproben. Wenige Dinge bereiten mir so viel Freude. Dabei entwickle ich einen Eifer, der seinesgleichen sucht. Ich bin dann so lange gebannt, bis alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Oft ärgere ich mich dann lange damit herum, bin aber umso glücklicher, wenn es dann doch klappt. Zum Beispiel bei der Aufnahme oder besser vor der Aufnahme dieses Podcasts ging es mir mal wieder so, denn ich habe ein fast komplett neues Setup in der Wohnung meiner geliebten Freundin ähm irgendwie hat das mit dem alten Setup hier nicht geklappt und ich habe das mit dem Hall nicht so richtig in den Griff bekommen und deswegen ähm, habe ich die Technik jetzt einfach mal ausgetauscht. Ich hoffe, dass das jetzt auch besser funktioniert. Aber könnt ihr denn so die Eindrücke und Gefühle aus dem Gedicht selber nachvollziehen? Geht es euch auch manchmal so? Das war dann jetzt die... Dieswöchige Folge, ich hoffe sie hat euch gefallen und ich hoffe auch sie hat euch dazu animiert in der nächsten Woche wieder einzuschalten. Wenn es dann heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin habt eine schöne Zeit, habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.